Ausdach links Keiner Ja, rechts Mein Gott, ja. ist Ist schon da Ja Gut, und raus Baut eine Sicherung auf Dieses Mauerteil, Manny Ja, wir brauchen eigentlich den... Okay, ihr seid ein bisschen zu weit vorne, aber nee, das, nee, passt. das passt, das passt ja. Spreng das hier, das passt schon Ready? Warte auf Kommando. Go, go, go, so. go, go. Okay. Und rein, rein, rein, rein, rein. Los, wir folgen dann. Links clear. Rechts clear, in die Sprengladung ja, ran. Oder gucken, ob die aufgeht. Nein. Sprengladung ran, wir sichern. Sobald du weg bist, sprengen. Check Feuer frei sehe rein, los Go go go Negativ, nicht Sprengung Keine Sprengung Gut, Sekundär, sofort vorbereitet Sekundär Zwei Stücke dann, wie bei der einen äh, Benny, ich bin am Tor, bist du auf der Sprenglücke? Ne, ich bin hinter... Ich bin hinter dir Kürze dem Dach